Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und appelliere in diesem Video an Sie, Ihre Fähigkeiten zur Reanimation aufzufrischen. Denn das kann Leben retten. Ich erzähle Ihnen mal, was mir passiert ist. Das ist schon einige Jahre her, da kam ich an einem schwülen Juniabend in die Halle zum Training. Meine Sportkameraden waren schon da und machten sich warm. Und dann bemerkte ich, dass einer aus dieser Gruppe plötzlich auf den Boden fiel und regungslos auf dem Boden liegen blieb. Ich ging sofort hin und sah, dass er bereits Urin abgelassen hatte. Er hatte keinen Puls und er atmete nicht mehr. Ich begann sofort mit den Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen zusammen mit einem anderen Helfer. Die übrigen alarmierten den Notarzt. Es dauerte einige Zeit, bis der endlich kam. Aber trotz der Gabe der Notfallmedikamente und aller Defibrinationsmaßnahmen war weiterhin kein Herzschlag festzustellen. Und deshalb fuhren wir unter Reanimation ins Krankenhaus. Dort endlich zeigte das EKG wieder einen eigenen Herzrhythmus. Der Grund für den Herzstillstand war eine Herztamponade, verursacht durch ein plötzlich entstandenes Loch im Herzmuskel. Da behindert sich das Herz praktisch durch dieses ausgetretene Blut selbst. Dies wurde in einer Notoperation versorgt, und ein Jahr später feierten wir seinen zweiten Geburtstag. Er hatte nämlich diese Phase des Herzstillstandes, es mögen etwa 45 Minuten gewesen sein, völlig unbeschadet überstanden. Er konnte wieder normal zur Arbeit gehen und sogar wieder Sport treiben. Gerettet hat ihn, dass er sofort nach Eintreten des Herzstillstandes reanimiert wurde. Dazu braucht es kein extra Werkzeug, sondern nur Hände zu drücken, und einen Mund zum Beatmen. Man muss es einfach so schnell wie möglich tun. Und das geht leichter, wenn man es kann, wenn man es mal gelernt hat und geübt hat. Beim Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein haben alle Autofahrer dies einmal gelernt. Meine dringende Bitte, besuchen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs zur Auffrischung. Erste-Hilfe-Organisationen wie das Rote Kreuz, die Johanniter oder Malteser bieten solche Kurse bestimmt auch in Ihrer Nähe immer wieder an. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein sehr gutes Gefühl, einem Menschen das Leben auf diese Weise zu retten. In dem Kurs werden Sie lernen, immer mit der Beatmung beginnen, zwei bis fünf Beatmungen durch Mund oder Nase, um ein Sauerstoffdepot zu schaffen und dann in einem Rhythmus von 100 bis 120 Schlägen pro Minute die Herzdruckmassage durchführen. Und das kann man sich leichter merken, wenn man das Lied von den Bee Gees Ha Ha Ha Ha Staying Alive Staying Alive im Ohr hat. Nach jeweils 30 Druckmassagen sollen zwei Beatmungen erfolgen. Und auf diese Weise wird die Sauerstoffversorgung bei Herzstillstand auch über längere Zeit gewährleistet, bis der Rettungsdienst und der Notarzt kommt. Ich jedenfalls bin sehr froh, dass ich diese Methode beherrsche, weil ich kann damit Leben retten. Und ich kann Sie nur ermutigen, alles dafür zu tun, dass Sie es auch können.